Ich rufe auf Tagesordnungspunkt Bitte auf den Tagesordnungspunkt 12 zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen für ein zweites Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften Drucksache 19 29 zu 19 sechzig 76. Vereinbarte Redezeit beträgt fünf Minuten. Berichterstatter ist Abg. Frömmrich. Ich bitte Sie um Berichterstattung, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen bei Enthaltung von SPD, Linken und FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 196501 und damit damit in der anlageersichtlichen Fassung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Als erster Redner spricht nun Kollege Heinz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Berichterstatter hat es vorgetragen im Ausschuss wurde empfohlen, einstimmig bei Enthaltung der drei Oppositionsfraktionen den Gesetzentwurf anzunehmen. Vielleicht geben sich die drei anderen Fraktionen noch einen Ruck und stimmen heute im Plenum zu, denn es ist ein gutes Gesetz. Es verbessert im Schwerpunkt die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Das hat für das Land Hessen und seine Beamtinnen und Beamtinnen das höchste Priorität. Hier wollen wir Regelungen schaffen die flexibel sind, die familienfreundlich sind und die den betroffenen Beamtinnen und Beamten das ermöglichen, was auch den Tarifbeschäftigten schon möglich ist. Wir wollen damit ein attraktiver Arbeitgeber bleiben als Land Hessen, der in Situationen besonderer Belastungen eben auch besondere Möglichkeiten schafft, der auch dann, wenn es droht, finanziell eng zu werden für Beamtinnen und Beamten, weil sie unterbrechen müssen, ihre Tätigkeit oder verringern müssen um Angehörige zu pflegen, ihnen auch zinsfrei einen Vorschuss zu gewähren, damit sie über diese schwierige Zeit etwas leichter hinwegkommen. dieser Familienpflegezeit soll alles in allem ein Baustein sein, der es ermöglicht, die dienstlichen Belange mit den Familiären, die in diesen Sondersituationen entstehen können, einherzubringen. Wir haben weitere Aspekte noch aufgenommen nach der Anhörung. Ein Ergebnis der Anhörung war, dass für die kurzzeitige Unterbrechung mit einer Beurlaubung zur Pflege dann auch zum Teil drohte, dass der Beihilfeanspruch wegfällt. Diese Lücke oder Regelungslücke, die dann noch aufgefallen ist, wollen wir schließen. Das ist durch den Änderungsantrag und die Beschlussempfehlung mit eingeflossen. Außerdem sind noch einige kleine weitere Änderungen im Beamtenrecht enthalten. Einmal soll auch im Beihilferecht die elektronische Antragsmöglichkeit installiert werden. Da die Beihilfebearbeitung in Hessen im Wesentlichen zentriert ist, in Höhenfeld macht es auch durchaus Sinn, dort die Antragsformulare nicht mehr per Post zwingend hinzuschicken, sondern auf elektronischem Wege. Das beschleunigt und vereinfacht die Bearbeitung. Darüber hinaus Erfolgen weitere zeitgemäße Anpassungen. Schriftformerfordernisse werden dort, wo sie nicht mehr zwingend sind, durch die Möglichkeit einer elektronischen Mitteilung erweitert. Und, ganz auch neu aufgenommen, nach der Anhörung durch den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wissen, uns ist wichtig, dass wir Angriffe auf Einsatzkräfte schon länger hier entschieden entgegenwirken als Regierungskoalition, wenn es zu Verletzungen im Dienst kommen, was insbesondere Polizeibeamte und auch Feuerwehrkräfte treffen kann. Für diese Fälle wollen wir zur Absicherung der Einsatzkräfte und auch ihrer Hinterbliebenen die einmalige Unfallentschädigung verdoppeln, sodass neben der dann dauerhaft gewährten Versorgung nach dem Beamtenrecht künftig verdoppelte Beträge als einmal Entschädigung gewährt werden. Das ist quasi eine Gesetzliche Unfallversicherungen, wenn Sie es so vereinfachen, für Beamtinnen und Beamte, dass Summen bis zu Einmalzahlungen bis zu 160.000 € künftig nötig möglich werden können, um in der ersten Phase große Verbindlichkeiten der Familie, die dann eventuell bestehen, auch entsprechend abgedeckt werden. Und als letzter Punkt ist in diesem Gesetzentwurf auch als Paket enthalten: Das ist jetzt kein originär innenpolitisches Thema, sondern es gehört in den Schulbereich. Deswegen war auch der Schulausschuss mitberatend. Wir wollen eine deutliche Steigerung der Attraktivität von Leitungsfunktionen im Grundschulbereich. Daher sollen auch die Grundschulkonrektoren angehoben werden, jeweils um eine Stelle, nachdem schon die Grundschulrektoren am ersten Schritt bei der Besoldung angehoben wurden. Auch das trägt weiter zur Attraktivität im öffentlichen Dienst bei, insbesondere bei denen, die besonders herausgehobene Funktionen ausüben. Um es zusammenzubinden, ist es ein sehr gutes, gelungenes Gesetz. Wir können das heute in zweiter Lesung hier gemeinsam beschließen. Ein guter Zwischenschritt war schon das Votum des Ausschusses. Noch besser als Signal an die Beamtinnen und Beamten wäre es, wenn alle heute einstimmig positiv votieren und diesen Rückenwind eben weitergeben. dem öffentlichen Dienst weitergeben. hätte es verdient. Die Koalitionsfraktionen sind entschlossen, das zu tun, damit Hessen als Arbeitgeber noch attraktiver wird. – Herzlichen Dank. Vielen Herr Kollege Heinz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Vereinbarkeit von Familie Beruf, hier in dem Fall Pflege, die Pflege von Angehörigen, die Hilfe bedarf. Es bedarf einer gesetzlichen Regelung. Seit 2015 besteht die Möglichkeit, das im Beamtenrecht zu verankern. Das erfolgt jetzt in Hessen, insofern keine Ruhmestat, sondern das, was andere Länder machen, machen wir. Dass wir Menschen damit helfen wollen, die anderen helfen, finde ich, ist nachvollziehbar. Ich will auch ausdrücklich sagen, wir begrüßen die Erhöhung der Grenzen für Opfer. Das ist ein sinnvoller Ansatz. Wir haben das schon öfters diskutiert, weil im Einzelfall kann das zu einer extremen Belastung führen. Ich will auch anregen, wir haben uns ja im Rahmen der Haushaltsberatung für einen Opferhilfefonds eingesetzt. Auch das ist ein Instrument um Opfern helfen zu können. Das wäre übrigens auch ein schönes Signal. Also, es gibt Elemente in dem Gesetzentwurf, die sind vernünftig Dem kann man zustimmen. Warum Sie dem Antrag der FDP in hinsichtlich Einsatz von Fahrrädern als Dienstmittel nicht zustimmen, bleibt ein Geheimnis. Die Begründung im Tarifvertrag sei das auch nicht geregelt. ist natürlich eine, die ist auf dünnem Eis gesät weil Wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten. Haben. Wir haben unterschiedliche Besoldungs- und Tarifverhöhungen im letzten Jahr gehabt. Ich finde, wenn schon Beamte einmal ein Fahrrad nutzen wollen und sollen, dann kann man ihnen das auch ermöglichen. Da muss man als Dienstherr nicht blockieren. Also von daher kann ich das inhaltlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich, weil der Vorschlag von der Oppositionspartei kam, hat er keine Chance. So ist das manchmal im Leben, wenn man etwas klein argumentiert. Ja, dass Sie gelten, Herr Kollege Hahn, Sie gelten jetzt nicht als die klassische Fahrradpartei. Das könnte ich ja sogar noch nachvollziehen an der Stelle sogar noch nachvollziehen. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, der uns dann am Schluss veranlasst, dass wir dem Gesetzentwurf wir werden uns enthalten. Es geht darum: Sie haben Konrektorenstellen nach A13 angehoben, was richtig ist. Aber wir erheben die weitergehende Anforderung und Forderung. So steht es übrigens auch in unserem Wahlprogramm, dass alle Grundschullehrer nach Besoldungsgruppe A13 besoldet werden. Wir halten das für eine richtige bildungspolitische Maßnahme. Und bei der Wagner. Ich nutze die restlichen drei Minuten gerne, um mit Ihnen den Diskurs und damit der geneigten Öffentlichkeit und auch dem Protokoll des Landtags doch zu machen, Herr Kollege Hahn. Wenn die GRÜNEN in einem Konzeptpapier Nummer 7, Seite 12, fordern, wir werden uns in der Kultusministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung in Bezug auf die Bezahlung der Grundschullehrkräfte nach A 13 einsetzen. Dann finden wir das gut. Wenn man aber viereinhalb Jahre nichts macht, sollten Sie die SPD nicht kritisieren, wie Sie das im Bildungspolitischen Ausschuss getan haben. In unserem Wahlprogramm steht es drin. Das kostet 70 Millionen €. 70 Millionen das halten wir für finanziell. Herr Kollege, lassen Sie eine nein, Zwischenfrage? Nein. Das habe ich doch signalisiert, meine Damen und Herren. Also, wir halten das für finanzierbar. Und Herr Wagner, weil Sie ebenso von Redlichkeit gesprochen haben, hier von diesem Pult haben Sie auch die Gelegenheit zu sagen, Sie behaupten ja drei Milliarden mehr Forderung der SPD für diverse Bereiche. Wo, haben wir, wo können Sie belegen, dass wir 1 Milliarde mehr im kommunalen Finanzausgleich fordern? Wo können Sie das belegen? Sie behaupten, wir würden 500 Millionen € mehr für den Wohnungsbau fordern. Wo können Sie das belegen? Wie denn belegen Sie es mit Zahlen, ansonsten müssen Sie sich dem Vorwurf der unwahrheit bewussten Täuschung der Öffentlichkeit aussetzen. Es reicht jetzt, es reicht an der Stelle. Alles belegt, ja. Weil das, was wir im Rahmen der Haushaltsberatungen gemacht haben, sind natürlich auch Einsparmodelle, sind Gegenrechnungen. und Das Land Hessen bekommt ab dem Jahr 2020 rund 600 Millionen € aus dem Länderfinanzausgleich. Es gibt ein Programm der Bundesebene mit 3,5 bis 4 Milliarden € für den Bereich Kita-Betreuung. entfällt auf das Land Hessen 3 bis 400 Millionen €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Wagner, weil Sie sonst mit Moralinsäure ja großzügig umgehen gegenüber anderen. Belegen Sie die Zahlen, die ich eben genannt habe. Dann können wir uns diskutieren. Aber Sie sind falsch entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder nicht im Kontext erläutert der Haushaltsberatungen und So redlich sollten Sie miteinander umgehen, wenn Sie sagen, wir wollen das nicht. Damit kann ich politisch umgehen. Aber Sie sollten nicht immer so tun, als wenn Sie die Einzigen sind, die hier das, was Sie in Ihrem Wahlprogramm machen, umsetzen. Sie haben viereinhalb Jahre für den Bereich Grundschullehrer nichts getan. Das ist ein wichtiger Baustein, um mehr Grundschullehrer zu bekommen. Es ist nicht der Einzige, wie wir das wissen. Aber dass sich auch mehr Leute für eine Lehrerausbildung in dem Bereich engagieren, hängt auch mit der Bezahlung und den Rahmen Zusammen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Sie an der Stelle zu kurz gesprungen, und deswegen werden wir uns in der Schlussabstimmung bei diesem Gesetzentwurf der Stimme enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rudolph. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege. Frau, vielen Dank, Frau Präsidentin, der Kollege Heinz hat es im Großen und Ganzen sehr richtig und gut hier dargestellt. Es geht hier um die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Das unterstützen wir ausdrücklich. Insbesondere die Frage für die Pflege auch haben wir Regelungen getroffen. Wir haben Regelungen für die Hinterbliebenen oder Verletzten in diesem Bereich getroffen. Wir haben, glaube ich, hier, das hat auch die Anhörung ergeben, von so gut wie allen Anzuhörenden positive Rückmeldungen bekommen. Deswegen glaube ich, ist das, was wir hier regeln, unstrittig. Deswegen freue ich mich, wenn wir hier vielleicht auch eine große Mehrheit hinkriegen. Ich hatte das im Übrigen, Herr Kollege Rudolph im Ausschuss auch erklärt, warum das mit dem Fahrrad aus unserer Sicht so nicht geregelt werden kann. Es gibt gerade die Erarbeitung einer Fahrradlinie, die Richtlinie, die wird zwischen den Häusern hier. Das betrifft dann nicht nur Beamtinnen und Beamte, sondern das betrifft Beamtinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte. Wir sind glaube ich, da dann einer Meinung auch, dass wenn man so etwas macht, dass man es denn für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelt. Das war der Grund, weswegen wir das gesagt haben. Wir wollten keine Spezialregelung für die Beamten einführen. Ich glaube, am Ende werden wir das auch machen, und es wird auch eine gute Sache, und zwar für alle Beschäftigten in diesem Land. Das haben wir ja schon an anderen Punkten, wo es um den Verkehr geht, bewiesen. Jetzt will ich vielleicht doch noch, weil Sie ja gesagt haben, das sei alles nicht zu belegen. Dann will ich doch die eine oder andere Minute doch noch für Belege Ihnen nachreichen. Vielleicht schlagen Sie es dann noch einmal selber nach, was die Ausgaben angeht. 1,3 Milliarden € zusätzlich Kinderbetreuung, vollständige Begürenfreiheit, mehr Personalentlastung der Kommunen. Das ist aus dem SPD-Gesetzentwurf 195467. Eine Milliarde Euro Erhöhung der Mittel für den KfA. Quelle: Gellenhäuser Zeitung vom 16.08.1917. Günther Rudolf, Originalzitat: Sie Sie wollten es doch wissen. Sie wollten es doch wissen. 600 Millionen € für den sozialen Wohnungsbau, Quelle, TSG, Facebook. 240 Millionen € für Hessenkasse, Quelle, PM, der äh, Fraktion der SPD. 240 Millionen € für Erhöhung der Besoldung, äh, Plenarsitzung, 14.07. Rede von Günter Rudolph. 230 Millionen € für Ablehnung der Grunderwerbsteuer, Plenarprotokoll 19-17. 80 Millionen mehr Investitionen in Landesinfrastruktur Quelle SPD Pressemitteilung 2.10.2017 90 Millionen Grundschullehrer Stellenanhebung von A12 nach A13 Haushaltsantrag 2018 2019 ich wollte Ihnen mal einen kurzen Einblick darin geben was sie die letzte Zeit beantragt haben vielleicht ist ihnen ja bei all dem was sie gefordert haben und was sie sozusagen auch beschrieben haben der überblick verloren gegangen Wir können Ihnen die Zahlen aber gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie sie dann wollen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Frömmrich. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der ersten Lesung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass hier die Fraktionen von CDU und Grünen kurz vor den Landtagswahlen erneut in Dienstrechtsangelegenheiten von Beamtinnen und Beamten einen Fraktionsgesetzentwurf vorgelegt haben, der zweifelsohne aus dem Haus des Innenministers erstellt wurde. Erneut ja, ist mir schon klar. Aber mehr machen Sie es für Sie. Oder? Erneut wurde damit und das ist der entscheidende Punkt, Herr Bellino die im Beamtenrecht vorgeschriebenen Anhörungsrechte der Gewerkschaften, wie ich finde, ohne Zeitnot bewusst umgangen. Das ist nämlich die Folge sozusagen eines solchen Fraktionsgesetzes. Das wissen Sie und das kalkulieren Sie natürlich auch immer wieder ein. Aber ich will auch betonen, dass diese, Rechte, diese Anhörungsrechte ja, im Beamtenrecht sozusagen die einzige Möglichkeit sind, wo die entsprechenden Vertreter, die Gewerkschaften, sozusagen, einbezogen werden, aber dass sie Angst haben Gewerkschaften anzuhören, das haben wir in der vorangegangenen Diskussion schon mitgekriegt. Also, dieser Gesetzentwurf kommt hinsichtlich verbesserter Regelung der Vereinbarung von Familie und Beruf zu dem, wie ich finde, viel zu spät, denn für die Privatwirtschaft und für die tarifbeschäftigten beim Land Hessen gilt bereits seit dem 1. Januar 2015 das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie Pflege und Beruf, und jetzt haben wir 2018. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Anpassung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Pflegefällen nun endlich auch bei Beamtinnen und Beamten verbessert werden. Es findet auch unsere Zustimmung, dass Sie im Gesetz eine verstärkte Ausweitung von freiwilliger Teilzeitarbeitsmöglichkeiten vorsehen, wohlbemerkt freiwillig. Ich finde es auch gut, dass sie mit dem Änderungsantrag die finanzielle Absicherung der Einsatzkräfte und ihrer Hinterbliebenen durch die Erhöhung der einmaligen Unfallentschädigung verbessert haben. Ich hoffe, dass sie nie sozusagen ausgezahlt werden muss. Aber das ist ja in der Tat auf der Positivseite zu verbuchen. Wir sehen durchaus auch erste Schritte bei der Verbesserung der Besoldung von Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen. Wir wünschen uns aber ebenso, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass allen Grundschullehrerinnen und Lehrern, die in der Besoldungsgruppe mit den anderen Lehrkräften, nämlich nach A 13, gleichgestellt werden. Und das ist nicht vorgesehen. Dieser berechtigten Forderung kommen Sie eben nicht nach, obwohl in der Anhörung dazu Frau Stötzel von der GW nachvollziehbar dargelegt hat, dass es in den letzten Jahren einen erheblichen Aufgabenzuwachs an Grundschulen von mindestens 10 gegeben hat. Ich zitiere Frau Stürzel aus der Anhörung vom 9. Mai. Der Mangel an Grundschullehrkräften gefährdet allerdings auch die sehr erfolgreiche Arbeit der Grundschulen, die im internationalen Vergleich in Lernergebnissen außerordentlich erfolgreich sind. Deshalb denken wir, dass es, um diesen Lehrkräftemangel zu begegnen, geboten wäre, arbeitsmarktpolitisch A13 zu bezahlen. Und dem schließen wir als Linke völlig an. Ja, wenn Sie sich noch weiter unterhalten wollen. Was... Herr Penz, wenn Sie... Herr Kollege Penz, bitte. Ja. Herr Kollege Schaus, Sie haben wieder das Wort. Dankeschön. Also dieses Mango finde ich, ist letztendlich aber für uns der entscheidende Grund, weshalb wir trotz der erwähnten Verbesserung im Dienstrecht dem Gesetzentwurf dennoch nicht zustimmen werden. Danke, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Blechschmidt von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, ich habe für vieles Verständnis, besonders nach einer Debatte, wie wir vorab geführt haben, vielleicht auch für die nachfolgende Debatte, so eine Diskussion bei diesem Tagesordnungspunkt habe ich weniger Verständnis. Ich bin auch froh, dass oben die Zuschauertribünen nicht so voll sind, sondern die Bürger unten sind und dann warten, dass wir zu denen kommen mit Blick auf die Uhr. Ich möchte Ich für die FDP-Fraktion festhalten und nehme das auf, was der Herr Heinz gesagt hat, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden. Wir werden uns nicht enthalten. Wir sehen, dass das überfällig ist. Das gebe ich gebe Ihnen Herrn Schaus recht. Auch das problematisierte Fahrrad sehen wir nicht so als erheblich an, dass wir jetzt enthalten und dagegen stimmen müssen. Wir sehen allerdings auch nicht erforderlich an, was der Herr Frömmrich gemacht hat, dass wir uns noch einmal rechts und links um die, Paar uns um die Ohren hauen, wie bei der letzten Debatte. Das Gesetz, das hier ansteht, macht Sinn, ist überfällig und bedarf aller unserer Zustimmung. Ich will das auch verkürzen, weil ich eine ganz klare Regieanweisung von meiner Fraktion habe und dann auch einmal runtergehen will, dass wir das, was wir auch im Fokus haben, wir heute begegnen können. Das ist ja nicht die letzte Diskussion, sondern die vorletzte Diskussion. Also, Herr Heinz, die FDP wird sich nicht enthalten, wird zustimmen. Die Mehrheit ist etwas größer geworden. Die ganze Mehrheit ist noch nicht vorhanden. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Blechschmidt. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung, der Hessische Landtag, steht hinter seinen tüchtigen Beamtinnen und Beamten. Das kommt durch das Zweite Dienstrechtänderungsgesetz zum Ausdruck. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie ihm zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Doch, Herr Kollege Schmitt, Sie haben sich noch zu Wort gemeldet zu diesem Tagesordnungspunkt gemeldet. Ich dachte, erstes ist ein Versehen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, wenn die Angriffe von den GRÜNEN auf unser Finanztableau erfolgen, dann finden wir schon, dann soll das ausgetragen werden. Nachdem, auch der Ministerpräsident, nachdem der Ministerpräsident auch beim Landesparteitag davon gesprochen hat, dass wir angeblich über 3 Milliarden € mehr ausgeben. Das hängt dann da fange ich damit an frage, wie geht man mit den Beamten umgeht. Das ist genau das Thema, das wir eben haben, die Frage der Dienstrechtsreform. Dazu muss man sagen, es wäre ja erstaunlich. Wir haben immer die Übertragung des Tarifergebnisses gefordert, und wir haben gefordert, dass es eine weitere Arbeitszeitverkürzung geben muss. Jetzt haben wir ein mittelfristiges Finanzplan, dazu werden wir morgen reden es wäre sehr erstaunlich meine lieben Kollegen insbesondere von den Grünen wenn Ihnen sowohl im Haushalt im Doppelhaushalt für das Jahr 2019 als auch im Finanzplan für die Folgejahre die Frage der Tariferhöhung und der Personalkosten nicht eingearbeitet wäre. Ist das nicht, der Fall? Ist das nicht der Fall, wäre das ein weiterer Wahlbetrug, nämlich dann wäre es eingebracht, dass in der Tat wieder einmal nicht das Tarifergebnis auf die Beamten übertragen wird da möchte ich von ihnen jetzt eine stellungnahme dazu haben ich möchte von ihnen wissen ob die mittelfristige finanzplanung das tarifergebnis für die, oder sozusagen die tarifvorstellung eingeplant ist für die jahre 2020 2021 und 2022 ist dieses nicht der fall dann in der tat könnte der vorwurf zielen in der tat dass wir sozusagen 200 150 200 millionen € finanzieren müssten dann allerdings, meine Damen und Herren, das werden wir morgen diskutieren, wäre der Finanzplan eine Lüge gegenüber der Öffentlichkeit. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ist. Ich gehe nicht davon aus. Ich bin ziemlich sicher, dass es eingearbeitet ist. Nur dann fallen Ihnen schon alleine wieder 240 Millionen € als Vorwurf gegenüber der Opposition weg. Ich will einen zweiten Bereich KFA nennen. KFA. Unsere Position war immer, die Frage der Pflichtaufgaben muss vollständig finanziert werden, Vollständig finanziert werden, 100 und nicht, wie Sie es gemacht haben, mit Quartal. Nur, dass man am Ende die freiwilligen Leistungen – das weiß doch Herr Hahn, das ist ja immer zu Recht vorgerechnet – das Ergebnis der KFA-Reform haben Sie in der mittelfristigen Finanzamtplan stand doch längst fest. Es ging doch nur, sozusagen Parameter, und Begründungen und Rechenmethoden zu finden, um das schon feststehende Ergebnis von 4,1 Milliarden € damals zu erreichen. Das war doch der ganze Versuch. Dass man die Pflichtleistungen am Ende zu 92 anerkennt und bei den freiwilligen Leistungen 88 anerkennt, dann sieht man doch schon, da ist das getrickst worden. Ist. Das passt doch gar nicht zusammen. Deswegen sagen wir Ihnen in der Tat, die Pflichtleistungen müssen vollständig finanziert werden, und dazu müssen zwangsläufig die freiwilligen Leistungen runtergehen. Am Ende bleibt nicht eine Milliarde, sondern bleiben 158 Millionen €, die wir mehr in den KFA stecken wollen. So bricht aus Ihrer Punkt 1 Milliarde zusammen auf etwa 14,8 So ist das bei den GRÜNEN. Ähnliches ist es bei der Frage der Kinderbetreuung. Ich den Kollegen Merz an. In der, Tat, in der Endstufe meine Damen und Herren, würde die vollständige Gebührenbefreiung, die in der Tat kämpfen, würde in der Tat 720 Millionen € kosten. Jetzt haben wir die Aussage des Ministerpräsidenten, dass wir die 550 Millionen € aus der Frage Länderfinanzausgleich auch dafür verwenden wollen. bleiben am Ende 170 Millionen €. Von Ihren so so 3,5 Milliarden € bricht das wirklich zusammen. Letzter Satz zur Grundsteuer. Wir haben in der Tat der Grundsteuererhöhung. Nicht zugestimmt, so weil wir, nicht die Hand dazu heben wollten, wir nicht die Hand dazu wollten, dass der Finanzminister vor der Wahl gesagt hat, es wird bei der Grundsteuer nichts mehr an der Grundsteuer gedreht. Da können Sie doch nicht verlangen, meine Damen und Herren, dass die SPD an der Wahllüge der CDU stimmt, meine Damen und Sie haben das gemacht, Sie haben das in der Tat gemacht, und dafür sollten Sie sich heute noch schämen von dieser Stelle. Danke, Herr Kollege Schmidt. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb kommen wir in die Abstimmung zum Gesetzentwurf. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die restlichen Fraktionen. Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen worden und somit zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich auf der Besuchertribüne ganz herzlich unseren früheren Kollegen Peter Stephan begrüßen. Sehr herzlich willkommen.